Vielen ja. Dank. Ja. Das war der Bericht des Prüfungsausschusses zum Rechnungsabschluss 2013. Wir kommen zum Punkt P. Und da wird man die Frau Margit Schronberg die Buchhaltung bitten, dass sie uns die Erläuterung zum Rechnungsabschluss zu testen gibt. So der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2013 konnte eben wie folgt abgeschlossen werden. Im ordentlichen Haushalt hat das Sollergebnis Ergebnis einen Zollüberschuss von 0 Euro ergeben. Die Einnahmen waren 7.478.993,88 Ausgaben in derselben Höhe. Vorher konnte noch ein Anteilsbetrag vom ordentlichen Haushalt in den außerordentlichen Haushalt äh, verschoben werden und zwar in der Höhe von 408.192,14 Dieser wurde zur Abdeckung von folgenden Vorhaben zugeführt. Kanalsportplatz, da konnten 18.708 Euro abgedeckt werden, und zwar aus den Kanalisationsbeiträgen, die eben zweckgebunden zugeführt wurden. Am Marktgemeinde Ivoch, KG, Museum, da wurden 27.500 Euro gedeckt. Straßensanierung, Geh- und Radwege mit Straßenbeleuchtung. 48.116,31 Euro. Rückhaltebecken Jägerweg, 1.463 Euro. Rückhaltebecken Grenzparkweg 9.071,15 Euro. Marktgemeinde KG, Vorhaben Industrie West, da konnten 235.375,38 Euro zugeführt werden. Die LED-Straßenbeleuchtung, 5.754,90 Euro, Kauf mit Kelsen, 7.223,40 Euro und das Vorhaben Marktgemeinde Livo KG Wasserhaus mit 54.980 Das ergibt die Summe von 408.192,14 Euro. Das Ist-Ergebnis. Die Einnahmen betragen 7.396.429,62. Ausgaben dagegen stehen mit 7.570.547,88. Daraus ergibt sich ein Istabgang von 174.118,26 Euro. Dann der außerordentliche Haushalt. Da hat es im Sollergebnis auch einen Sollüberschuss gegeben. Einnahmen waren 4.805.517,90. Die Ausgaben betragen 3.609.255,83. Der Sollüberschuss beträgt somit 1.196.262,07. Der Sollüberschuss beträgt wie folgt zusammen, beim Vorhaben Volksschule Generalsanierung wurde ein Sollüberschuss von 1.866.269,27 verbucht, Marktgemeinde Wiboch KG, Industrie West, ein Sollabgang von 562.607,20 und bei, beim Vorhaben LED-Straßenbeleuchtung ein Sollabgang von 107.400. Äh, damit ergibt einen Gesamtsollüberschuss von 1.196.262,07. Das Ist-Ergebnis Einnahmen in der Höhe von 5.565.649,11. Die Ausgaben betragen 3.653.297,49 somit besteht ein IST-Überschuss von 1.912.351,62 ja. Bei folgenden Vorhaben ist dieser IST-Überschuss verrechnet, und zwar bei der Volksschule Generalsanierung mit 1.899.000 099,17 und bei der Straßen- und Gehesteigsanierung mit 13.261,45. Der Kassenabschluss, die Einnahmen, der anfängliche Kassenbestand betrug minus 679.666,40. Die Summe der ordentlichen Einnahmen waren 7.393.090,58 die außerordentlichen Einnahmen 4.805.517,90 und die Summe der, der voranschlagsunwirksamen Einnahmen sind 3.554.691,97 Die Ausgaben die Summe der ordentlichen Ausgaben betragen 7.445.892,25. Die Summe der außerordentlichen Ausgaben 2.896.086,91. Und die Summe der voranschlagsunwirksamen Ausgaben 3.560.446. Der schließliche Kassenstand ergibt sich mit 1.171.208,89. Somit ist der Kassenabschluss ausgegeben. Dankeschön. <lacht> Gut, jetzt den Bericht zum Rechnungsabschluss gehört. Ich bin von der Seite der zum Rechnungsabschluss. Frage zum Meckensabschluss das ist, dass was ich auch eingebracht habe, die Überschreitung der Rechnungs- und zwar auf eine Erhöhung auf 18.400 Euro, für mich ist das nicht ausreichend eine Begründung, was du vorher erwähnt hast. Gleiches äh, gilt auch für die Erhöhung äh, der Kosten für die die Wochenabwischung. Veranschlagbaren zwei, bitte dass Sie das ins Protokoll nehmen, was ich jetzt sage, veranschlagbaren 32.000. Es hat eine Erhöhung gegeben auf 57.750. Das ist für mich auch nicht ausreichend. Ich habe hier das Exemplar der Nachrichten vom Dezember. Ich weiß nicht, wer das überhaupt ist von euch. Ich habe jedenfalls von keinem von euch eine Rückmeldung bekommen. Es gibt da auch auf okay. einer Seite die Veranstaltungen. Vielleicht den, die es ganz und gut in der Seite. Genau, so also, Genau letzten Seite, also Ausgabe vom Dezember 2013, Veranstaltungen vom Junge 2013. Solche Fehler können natürlich passieren, aber ich sage, es gibt dann ja mal einen Konditionsdienst, äh, der, der ist bei der Bürgermeister und es gibt auch eine Firma, und wir sehr viel Geld bezahlen dafür. Das darf nicht passieren. Das, das darf, wenn einer das macht, der muss, der, muss, der muss das auffallen und wenn er so eine professionelle Firma das macht, darf das nicht auffallen und deshalb ähm, müssen wir da einfach äh, entsprechende Maßnahmen setzen und dann eine Reduktion der Kosten ergeben Gut, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ich beantworte sie. Wirklich, dass ich beantworte? Ja. ja. ja. Ist so eine Aussage, die du ja. gestellt hast aber ja. ja. du hast für mich keine Frage gestellt? Was ist die Frage? Und, und das erste bitte auch. Das erste war auch, dass was es auch ins Protokoll kommt, dass ich keine Rekonsolidierungskosten mhm. nicht akzeptiere nicht einverstanden bin mit dem Meldungsabschluss. Gut, gibt es jetzt in der Frage oder also, was, was, Ja, ist die Frage. Ist, du, du bist du im Redaktionsdienst Was ja, sagst du ist dazu? Es ist ein Fehler passiert und ich sage mal, es ist mit der Firma gesprochen worden, diesbezüglich, und sie hat sich entschuldigt. Nur entschuldigt, aber auch eine Kostenreduktion an die Hoffnung. <lacht> da wird darüber nicht noch verhandelt. Gut, nächste Frage. Ich eine Frage zu dem, vom Prüfungsaufschluss ja. auch schon aufgeworfenen 9100 irgendwas Euro Gerichtskosten äh, Die du verursacht hast? Nein, die aus äh, Euro, die ja, die Euro, aus Euro, die du durch deine Anzeige bei der Schreibung schon verursacht hast, ja, wo sie herausgestellt nicht. hat, dass Nein. das falsch war von deiner Seite, wo du den Fortführungsantrag <lacht> oder den Angestellten der Gemeinde unseren Ahnungsleistung von der Staatsanwaltschaft angezeigt hast, da steht klar um stand Anzeige, durch Stefan Helmreich, bitte. Dann Und du bist mal sagen, die Staatsanwaltschaft der Fahrt das Diese, also ich die möchte jetzt gerne diese durch dich privat verursachten Rechtsanwaltskosten, gibt es dafür einen Gemeinderatsbeschluss, dass die Gemeinde diese Kosten zu tragen hat. Muss ich nachschauen, da ist nicht nichts angesprochen worden aber der Punkt Rechnungsabschluss Abschluss und Frage Es ist auch traurig uh, bei den Fragen, ist sie teilweise schon beantwortet worden und hm. keine wir jetzt nicht beantworten, die in den Ich glaube, alle im Gemeinderat erinnern sich, dass es keine Gemeinderatsbeschluss gibt, diese Kosten zu übernehmen. Deswegen sind dort 9.000 Euro zu Unrecht der Gemeinde verrechnet worden und das passt einfach nicht in einen Rechnungsabschluss hinein. Das ist unser Statement dazu und gleichzeitig möchten wir auch den Bernhard anschließen, was die Präsentationskosten, die einfach überschritten worden sind, die Zeitung, die nicht eingehalten wurde und so weiter und so fort. Wir bedanken uns trotzdem für die Erstellung des Budgets, für die Erstellung, die sehr schön war, aber auch für die inhaltlichen Sachen, was du alles der Gemeinde verrechnet hast, Okay, ich werde natürlich nicht mitgehen. Gibt es okay, das heißt, noch einen weiteren ja, Plan? Von du warst den Gemeinderat und du weißt, dass ja wir Wilkermann sehen hat, vielleicht kannst du einen ja. erinnern. Das war, offensichtlich, das war schon offensichtlich schon lang her. Das war schon lange her. Ja, das so sagen, ein ja, die Aber das ist ja Wenn du noch ein Tassen, ja, der die, der Schrecklich Schrecklich noch die der Gibt es noch Fragen? Weil die das ist die kompetente Dame aus der Buchhaltung. Gibt es noch Fragen? Keine mehr. Dann sage ich herzlichen Dank. Und, Gut, dann kommen wir zum Antrag, ich stelle den Antrag, den vorliegenden Rechnungsabschluss 2013 so zu beschließen und die Rechnungsträger, Bürgermeister und Gemeindekassier zu entlasten. Wer für den Antrag ist, bitte mal Zeit mit der Zustimmung. Gegenstimmen? Danke. Gut, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Tagesordnungspunkt 3, Geistlicher Spar. Tagesordnungspunkt A, das haben wir ja aufgesetzt. <lacht> äh, weil noch nicht alle Vertragsbestandteile zwischen den einzelnen äh, Vertragspartnern ausgehandelt wurden. Und es geht jetzt darum, wir haben vor zwei Jahren bereits einen Gemeinschaftsschluss gefasst äh, für den Bau des Kreisverkehrs, für den Bau des Kreisverkehrs. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt war noch nicht ganz klar, wie hoch die Kosten sein werden. Die sind jetzt auch noch nicht ganz eindeutig. Allerdings wird unser Anteil äh, nach Schätzungen eben vom diplom general von unserem Bauungsleiter, in der Höhe in etwa von 340.000 Euro pro liegen. Und der Kostenanteil, den die Firma Spar übernehmen würde, der würde Jahr bei 200 40.000 bis 250.000 Euro legen, wenn sie bereit sind, noch damit einzubringen. Und heute geht es auch für sich darum, dass wir diesen, diese Darlehensaufnahme beschließen für die Umsetzung des Kreisverkehrs. Bitte, Roman. Du hast gesagt, würde oder könnte oder wird. Richtig. Ja. Das sind Schätzungen. Es, ja gibt Schätzungen. Ja. es gibt nur Schätzungen. Es gibt keine definierten auch noch darüber, man weiß, es wird irgendwo der wird zwischen 400 und 600.000 Euro belegt. Also, es hängt davon ab, ja. ob es jetzt in das Asphalt oder Beton ausgeführt werden muss. Und das, das sind alles Fragen, äh, die man jetzt im Vorfeld noch nicht klären kann. Dann stelle ich ja jetzt einen Zusatzantrag, diesen, diesen Antrag erst dann abzustimmen, wenn es konkrete Zahlen gibt. Und keine konkrete Zahlen oder Schätzungen gibt. Ja, konkrete Zahlen äh, wird es nicht geben können. Das wird immer nur eine Schätzung bleiben, weil der Diplomager Frisch zuerst einmal beauftragt werden muss, dass er eine Detailplanung macht und aufgrund dieser Detailplanung kann man dann im Endeffekt dann sagen, auch nur, was es ungefähr kosten wird, weil welche Probleme das jetzt beim Bau auftauchen, das kann man leider nicht vorhersehen. Man kann es nur einschätzen und deshalb wird es immer nur eine Schätzung sein können. Aber nachdem wir einen kompetenten Bauungsleiter haben, der gut weiß, wie man solche Sachen angeht, kann man darauf äh, auf jeden Fall vertrauen, dass diese Zahlen, die dort uns am Tisch liegen, die 340.000 Euro, äh, die wir äh, benötigen seitens der Gemeinde dafür, äh, dass die äh, höchstwahrscheinlich dafür ausreichen werden. Und, wenn der Betrag höher werden sollte, äh, dann muss ja er eh sowieso ein Neubeschluss gemacht werden, und wenn es weniger ist. Da ist es auch gut, weil dann ist es noch dann rückgeführt einfach in den Kredit und dadurch wird es einfach noch ein weniger in Anspruch genommen. Da bin ich schon bei dir, wenn du sagst, dass wir mit Kosten zu rechnen haben könnten.